Vor dem Einstechen in die Einstichstelle machst du einen Umschlag, sodass vor dem Einstechen schon zwei Schlingen auf der Nadel liegen. Dann stichst du in die nächste Einstichstelle in der angegebenen Runde, holst den Faden durch und ziehst ihn nach oben. Wichtig ist, dass sich die Schlingen dabei nicht überkreuzen.